Willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare. Es ist wieder nicht, sondern es ist World at War. Und ich verwechseln jedes Mal Modern Warfare, aber es ist World at War, weil Modern Warfare kenne ich einfach am ehesten. Aber es ist World, of War. World at War, der fünfte Teil der Reihe. Und wir stürmen jetzt seit dem letzten Mal, am Ende der letzten Folge, den Bundestag. Ich muss sagen, ich kenne mich nicht so gut aus in Deutschland, ich bin ja aus der Schweiz und von daher weiß ich nicht, ob es der Bundestag ist, ich glaube es ist der Bundestag, ich weiß aber nicht, ob er damals vielleicht Reichstag geheißen hat oder sonst irgendwie oder keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber auf jeden Fall müssen wir unsere Flagge hissen, so euch viel weiß ich schon. Das wurde auch im Spiel selber schon deklariert und ich habe es online noch ganz kurz gesehen. Darin unser Flaggenträger, unser Mutiger, der bereit ist, für sein Land zu sterben. Obwohl es hieß am Anfang was anderes, weil er ein Buch schreiben wollte. Beziehungsweise seine Memoiren oder sowas. Ich weiß nicht genau, was das war. Er wollte auf jeden Fall Notizen machen und das durfte er nicht, denn wenn man nicht manns genug ist, für sein Land zu sterben, zu töten, dann stirbt man wenigstens für sein Land, hieß es ganz motiviert am Anfang weil so kurz vorm Ende kann man nicht einfach aufgeben ja, das war aber eigentlich auch schon ziemlich random aber wir müssen auf jeden Fall stürmen und die Deutschen aufhalten stirb du Arschloch Abgefangen und verstecken nachladen, hier hinlegen, ganz wichtig hinlegen. Und jetzt schleiche ich mir, Rest. Doch du bist ein Arschloch, verpiss dich. Ich wollte mich da gerade um die Ecke schleichen. Der war ein bisschen hoch angesetzt, ne? Aber ich glaube, es hat jemanden mitgenommen. Das ist die Hauptsache. Und los. Stürmen wir. Wir müssen hier irgendwas ausschalten. Das war die falsche Taste. So, Springladung 1 passt. Okay, das explodiert wirklich. Ich muss hier weg, also. Wow, wow, wow, wow. Okay, das. Ja, da muss ich also aufpassen, dass ich da nicht plötzlich in der Nähe stehen bleibe. Was genau hast du probiert? Keine Ahnung. Also, wir haben eine MP40, die räumt ganz stabil auf. Das ist die Waffe, die die irgendwie am meisten benutzen. Das macht es für mich recht einfach, um Munition zu bekommen. Wenn ich mich denn drehen darf. Aber nein, anscheinend nicht. Weil hinter mir jemand steht, darf ich mich nicht umdrehen. Natürlich gibt's Sinn. Nicht. Muni, ich rieche Muni. Ah, hallo Panzer. Nein, der explodiert. Und alles looten. Okay, ich warte ganz kurz hier. Boah, okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren. Ist mir egal, wenn Rest noch getroffen wird, ist so blöde. Da steht mir die ganze Zeit im Weg. Okay, da müssen wir unsere Flaggen kriegen. Der ist schon ein bisschen auffällig mit der roten Flagge auf dem Rücken, hätte ich gesagt. Aber, naja, passiert halt. Hallo? Also, ich habe, weil ich auf Easy spiele, glaube ich immer ein Auto-Aim drin und wenn ich wegziehe, weigere, dass ich zuerst und plötzlich zieht das so stark, dass es mich komplett verdreht. Das ist mir jetzt gerade passiert. Uh, das macht weh, das macht weh. Okay. Uh, ich glaube, das ist mir jetzt gerade passiert, das hat mich ein bisschen Aim gekostet, aber das ist okay. Einfach, dass ihr das wisst, es bin nicht nur ich, der bescheuert ist beim Zielen. Auch, aber nicht nur. Das hat auch ein bisschen was mit dem Spiel zu tun. Es ist nicht nur in Spiel seine Schuld, aber auch. Weil, sind wir ehrlich, das Spiel ist nicht auf dem Höhepunkt der Programmierung. Ich kann mir vorstellen, dass es damals echt gut war, als es rauskam. Also damals ist es 15 Jahre, glaube ich. Da war es echt gut. Es ist auch jetzt noch echt gut gemacht. Aber es hat ein bisschen... Rennen die immer neu nach? Nein, zum Glück nicht. Okay. Also es gab schon besser. Doch, die rennen immer neu nach. Äh, es gab schon besseres. Wirklich. Wo ist der letzte. Da drüben ist der letzte Flagge, den ich holen muss. Ich hole mir jetzt den ganz kurz, damit es gemacht ist. Oh ne, kann ich nur von vorne. Nee, ich mich doch. Klar kann ich nur von der Seite eine, eine Sprengladung platzieren. So, fertig. Nachladen. Liegen bleiben. Boom. Gewonnen. So, weiter geht's. Wo ist die Psch Ich gehe mal ganz kurz nach da oben noch, um aufzuräumen, wenn ich denn darf. Wer steht mir im Weg rum? Natürlich das Lowski. Ich glaube, hier bringt es mir nicht viel, wenn ich hochgehe. Das ist die falsche Richtung. Ja, nicht wirklich. Doch, da oben kann ich aufräumen. wir müssen drücken ansonsten gibt es ein endlos spawn dann machen wir das doch mal das spiel basiert recht stark darauf unterdessen dass ich äh, pushe das ist auch ganz okay das war ja beim alten konnte ich einfach liegen bleiben und die mpc haben alles gemacht und gewonnen das war dann auch nicht so lustig aber es hat mir sehr geholfen durch Pasio passagen durch die ich sonst nicht durchgekommen bin Ganz kurz warten hier. Äh, es hat mir sehr geholfen durch Passagen, durch die ich nicht durchgekommen bin, aber es war nicht das Goldene vom Ei, sagen wir es so. Das Gelbe vom Ei heißt es, Entschuldigung. So, ein Checkpoint erreicht. Ich muss kurz... Ist der von uns? Ja, der ist von uns, Resnov. Der Arschkopf. So. Und wir können weiter pushen. Hallo. Der war sauber. Fuck. Hier komme ich aber auch nicht drüber irgendwie. Oh, das Ding hat einen Zug drauf, das ist ja aber... Ich dachte, das hält viel länger aus. Hallo. Hi. Guter Versuch, aber, muss ich sagen. Muss ich jetzt ernsthaft darüber nur, um hochzukommen, weil ich nicht über die Absperrung springe. Ja, komme ich auch nicht. Außenrum vielleicht. Nein. Da kann ich mich auch... Okay. Ich muss vielleicht einfach aufräumen. Also ich kann hier eben nicht drüber hüpfen. Vielleicht einfach mal alle besiegen. Dann geht da schon was. Oder kann ich da unten durchkriechen? Nein, kann ich auch nicht. Wohin? Jetzt, okay. What the fuck? Yo, genau. Jetzt muss ich sicher noch mal warten, bis der endlich mal alles weggesprengt hat. Scheiße. Ha. Okay, also sie fallen halt erst, wenn sie geklettert sind, weil Animation zerbrochen so. Wollten wohl sicher gehen, dass es keine Bugs gibt. Oder sie hatten es einfach nicht so weit gemacht. Weil ansonsten würde er einfach auf dem Ding oben liegen bleiben. Dankeschön, dass ich aufstehen durfte. Ich kann da so wirklich sterben. Ach du Scheiße. Okay, das sieht echt gut gemacht Kann ich die Flagge nehmen? Ich glaube, ich muss zuerst aufräumen. Ich kann die Flagge echt nicht mitnehmen gerade. Dabei müssen wir doch die Flagge hießen gehen, das Zeichen. Nee, kann ich nicht. Ich bin mal ganz kurz still, falls nochmal eine Story kommt. Okay, wir reden wirklich über den Reichstag hier. Ich war mir nicht ganz sicher. Ich war aber eh auch schon auf dem Reichstag. Mit letzter Kraft, 30. April 1945 in Berlin. Zum Heute werden wir vernichten, was von Deutschland noch übrig ist. Wir werden als Helden in die Heimat zurückgehen. Unser Land, unser Volk, unser Blut. Ah, die gehen auch zu uns. Ups. Okay, wir sind also drinnen. Und die letzte Mission, was habe ich denn hier? Eine Scheißwaffe. Und eine Scheißwaffe. Na toll. Ich guck, dass ich die bei erster Gelegenheit wechseln kann. Ja, ich springe mal ins Feuer hier. Nix passiert. Okay. Es wird Zeit, dass wir die Deutschen ausschalten. Um den Krieg zu beenden. Oder, naja, Krieg zu beenden ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber doch, eigentlich hat das schon recht viel ausgemacht, denke ich. Die haben schon verdammt viele hier nur zur Verteidigung. Die haben sich echt nur zurückgezogen und wahrscheinlich alle Kräfte hier versammelt, um zu verteidigen. Was schon Unmengen an Kraft ausmacht. Ich muss kurz heilen, sonst bin ich gleich tot. So. Nicht, dass ich noch sterbe hier. So, wie sieht Gewehr 43 aus? Nicht viel besser. Du hast hier noch gelebt, du Arschloch. Ja, ich bleib mal. Aber doch, ich bleib im SV SVT, weil das hat mehr Muni. Die Tokarev. Ich schmeiß die Tokarev weg für Gewehr 40. Äh, 43, sorry. Mein Gewehr 43 war ganz angenehm eigentlich. Aber halt muni nicht so geil. Ähm, ich guck mal, was hier hinten ist. Nix. Okay. Dann müssen wir halt quer durch die Mitte gehen. Ich wusste gar nicht, dass der Reichstag so verwinkelt ist. Okay. Ah, schwerentscheidung. Ich behalte jetzt SVT. SVT, doch. Und weg, weg, weg, weg, weg. Sieht ein bisschen aus wie so ein Tempel aus einem Adventure. Nicht wie der Reichstag selbst. Ey, das war hier nicht mal in der Nähe. Also bitte. So, auf hier. Das war hier nicht mal nah bei mir. Also, Entschuldigung, also. So, ich nehme einfach mal Muni mit für die und für die MP40 anscheinend. Habe ich da bei beiden Munis. Hallo. Und wie ich da Muni habe. Jetzt geht es richtig los, weil jetzt habe ich MGs. So, ich laufe den jetzt einfach auch mal in, mitten in dem Weg. Vielleicht merkt die dann, wie es ist. Ist nicht so geiler, ne? Ach so, die Kansons. Ups. die gehören dann auch zu uns, weil sonst hätten vielleicht haben sie nicht zu uns gehört, aber hä? Okay, ich, ich lasse es einfach sein, weil es ist mir eigentlich nicht so wichtig auf den Balkon rauf, das müsste dann hier entlang sein, weil hier hier geht's hoch, sonst nicht und rennen Okay, die Musik ist schon echt krass. Die haben echt einen Krieg, den sie eigentlich nicht mehr gewinnen können von hier oben. Also in diesem Gebiet. Aber bis zum letzten Moment wird gekämpft. Es ist schon heftig. Jedes Mal wieder. Hi, du hast mich gesehen, aber du triffst nicht. Hey, du hast mich zum ersten Mal getroffen, Gratulation. Yo, komm, hau ab mit deinem Panzer. Faust. Nicht Panzer selbst, aber Panzerfaust. macht nicht viel. Äh, ich gehe mal auf die andere Seite kurz. Vielleicht kann ich von da drüben mehr ausrichten oder auch nicht. Okay, Yo, genau ist hier noch jemand oder was? Ich gehe mal weg. Hier ich glaube, das, das tue ich mir nicht an von hier oben. Nö, nö. Auch nichts mehr. Okay, wir müssen jetzt wirklich einfach nur noch alle ausschalten hier. Und dann haben wir es dann geschafft. War so langsam? Vielleicht? Vielleicht noch nicht? Okay, sie flüchten. Müssen wir jetzt wieder runter? Ich weiß es nicht. Haben wir noch einen Feind? Haben wir, haben wir gewonnen? Ich glaube, wir müssen runter und stürmen. Gut, dann machen wir das. Runter und raus. Ich gehe jetzt einfach mal mit. Ich hoffe, ich muss keine ich muss immer noch Feuerdeckung geben. Jo. Oder? Schalten Sie die Deutschen auf dem südlichen Balkon aus? Komme ich denn da jetzt rüber? Nö. Natürlich nicht. Probieren wir, ob ich unten durch. Da ist ein Sniper. Die Musik ist echt bedrückend. So, jetzt mal gucken, wo noch Deutsche sind. Da ist noch geschossen von irgendwo. Da ist einer. Die Typen mit Flammenwerfer helfen mir echt beim Aufräumen. Auf die sollte ich vielleicht zuerst gehen. So. Kurz atmen lassen. Und weiter geht's. Oh, das sind unsere. Mission. Nicht abgebrochen. Okay. Ich wäre kein guter Soldat. Und das meine ich nicht böse, ich bin einfach kein guter Soldat. Ich wäre kein guter Soldat so. Aha, wir haben eine Zensur. Okay, nicht mal anschießen kann ich's, weil ich weil sie die Textur einfach entfernt haben. Ist mir gar nicht... Aber ah, wir haben einfach über eine Reichsadler drin. Okay, das geht auch. Das wäre noch sogar legitim im Reichstag, dass da überall der Reichsadler drin ist. Ich frage mich gerade, ob ich einfach runtergehen soll und aufräumen mit dem MG. Aber ich probiere es nochmal von hier oben, bis ich keine Muni mehr habe drin. Und dann nehme ich meine MP40 wieder mit und gehe runter. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute noch da unten stehen, aber auch noch, wenn ich nach der Kamera gehe, sind es einige. Machen wir das mal so. Ciao. Na, ah, der war knapp. Den muss ich noch kriegen. Zwei Schuss habe ich noch. Okay, warten. Jetzt. Boom. Okay, noch eine. MP. Und runter geht's. Ich geht's runter aufräumen. Hier oben kann ich nicht mehr so viel machen mit Feuerschutz. natürlich ein Kontrollpunkt wieder mitten im Gefecht drin, das ist wieder typisch da oben ist ein MG fuck los los los los los los los Vielleicht hilft das ja was. Okay, einen Schuss habe ich noch. Schießt noch mal darauf, weil ich habe da gerade jemanden gesehen. Muss meine MP40 weg, Scheiße. Okay. Dann stimmen wir das ganze halt so durch. Und Flammenwerfer natürlich. Natürlich, kein Problem. Drecks, Arschloch. Ich hoffe, ich muss nicht zu viel neu machen. Ich spawn im hintersten Eck. Toll. Dabei dachte, ich ich habe keinen Checkpoint erwischt. Lass mich durch. Da liegt die STG. Alles klar, muss ich mir merken, weil ich will die wieder haben. Einfach aus munitionstechnischen Gründen ist das von Vorteil, wenn ich zwei Waffen habe, schon eine. Da noch eine Panzerfaust rein. runter und rennen rennen rennen renn, renn, renn. so, runter jetzt jetzt schleiche ich mich kurz ein bisschen durch irgendwo kommt ein flammi raus da kommt der flammi Komme ich nicht rauf? Der Vogel ist gefallen. Und weiter geht's. Tja. Heftig. Wirklich heftig. Vielleicht hätte ich auch das einfach machen sollen: den Vogel abschießen. Aber ich wollte es nicht riskieren wegen der Munition halt. Und vielleicht wäre das die einzige richtige Lösung gewesen. Kann ich ihnen helfen? Nein, kann ich nicht. Sie wollen mich nicht haben. Ganz ruhig, alles gut. Wir müssen aufpassen. Und jetzt müssen wir den Reichstag sichern. Das heißt, das ist jetzt eigentlich die letzte große Mission, hier den Reichstag unter Kontrolle zu bringen. Und so mit dem Ganzen ein Ende zu setzen. Ich bin tot, ja. Eine vorne, eine hinten, keine Chance. Ja, mal kurz anders hinhängen. So, und los geht's. Ich weiß, ich schieße auf den Stuhl, aber das ist okay. Normalerweise haben wir einen Durchbruch. Vielleicht habe ich ja jemanden erwischt sogar. Ich glaube es zwar nicht, aber es wäre cool gewesen. Die nehmen die ja nicht so ernst in diesem Spiel tatsächlich teilweise. Habe ich auch schon merken müssen. So, und jetzt nachladen. Bevor ich weiter stürme, alles nachladen, was ich habe. Und nicht aufs Mikro hauen am besten. Beides nachladen und weiter geht's. So weit. Ja, wir sollten sie einfach runterwerfen. Ein. Dann lasst ihnen die wir sie, das der der ist. Okay, ich hätte vielleicht nach hinten schauen können, aber ist egal. Der ist wirklich doch nicht gestorben. Boah, die Musik hier. Hallo. Hier hinten noch was? Eine Spielkarte oder so vielleicht? Nö. Hier war doch kein Licht. Nix, das ist ein Grafikfehler. Okay, das passiert. Sollte nicht unbedingt passieren, aber passiert. Also ein Beleuchtungsfehler, nicht wirklich ein Grafikfehler ist ein Beleuchtungsfehler. Okay. Ah oh Mann, komm an! Oh, nicht alles normal. Da oben ist der Wichser, der mich vorhin angeschossen hat. Und los! ganz okay aus. Das war dumm. Und hinsetzen. Okay, die Munition. Irgendwie laden sich die Granaten nach von mir. Das ist gut. Da ist noch irgendwas Großes unterwegs da oben. Ja, hör auf zu vibrieren und lasst mich laden und zielen. Da müsste noch einer sein mit einer größeren Waffe. Oder einfach so, scheiße. Gut. Kann ich jetzt von da hinten rein? Jo, kann ich. Sehr gut, los geht's. Die russische Flagge, die ist wo? Ich finde die russische Flagge einfach nicht, aber... Oh, ne, muss ich nochmal den Eingang zurück. Ist die beim Eingang unten? Ich muss alles nochmal zurück. Ne, die müsste eigentlich hier irgendwo sein. Da ist ja ich idiot. Kann ich da wieder über die Mauer? Ja, kann ich. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, nein, nein. nein. Danke, Resnov. ich glaube, er hat mich getroffen. Du schaffst es, mein Freund. Du überlebst doch immer. Oh, ich krieg das hin. Nie damit Deutschland. Nicht, nicht ernst nehmen, bitte. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Mit der letzten Kraft. Hissen wir die russische Flagge. Okay, den ersten Teil finde ich jetzt richtig geil, das Dedicated to the Veterans of World War II. Ähm, also gewidmet den Helden des Zweiten Weltkriegs, die die Freiheit beschützen wollten. Finde ich gerade lustig, dass das wieder von den Deutschen kommt mit Artikel 13 und so. Aber das ist gerade nur so nebenbei passendes Thema. <lacht> ich gehe da jetzt also nicht ein, weil sind ja hier bei Call of Duty und nicht bei Artikel 13 Bekämpfung. Ähm... Ich finde die Reihe echt immer noch interessant mit der Geschichte, auch wenn wir jetzt irgendwie die Geschichte anders erzählt haben als in Call of Duty 1 aus dem Classic. Das findet ihr in der Link in der Beschreibung unten, wenn ihr wollt noch, weil wir da die die Flagge auch gehisst haben, aber in einem ganz anderen Stil, aber dieser Weg hier ist natürlich viel heldenhafter, viel cooler dargestellt und recht interessant. Also ich finde das Spiel immer noch cool, auch wenn es seine Makel hat mit diesem scheiß NPC Charakteren teilweise, die einmal nicht sterben, wenn ich sie anschieße, das hatten wir im Sumpf. Dann die Bugs, die es teilweise gibt, die waren ein bisschen mühsam, aber da kann man halt auch nicht viel machen. Aber groß und ganz finde ich es echt geil. Ich muss jetzt kurz gucken, was der nächste Teil wäre, denn nach Call of Duty 5 ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Call of Duty, nicht Uruti, Dankeschön, Wikipedia. Ich gucke einfach auf Wikipedia, weil das hat eine Timeline drin. Modern Warfare 2 ist das nächste, dann Black Ops, dann MB3 und dann Black Ops 2. Okay, wir befinden uns jetzt im Jahr 2009, nicht mal so alt. zehn Jahre, nicht mal 15, ich dachte, das ist schon länger her. zehn Jahre alt ist das Spiel nur. Geht eigentlich, aber in zehn Jahren hat sich viel verändert und das Spiel ist halt einfach nicht mehr so top. Es macht Spaß, es ist echt cool gemacht. Die Geschichte wird echt cool erzählt, auch, dass man die verschiedenen Charaktere, Charaktere sieht aus dem russischen und aus dem deutschen Lager, aus, aus dem amerikanischen, kein deutsches Lager, Entschuldigung. Von daher sehr eindrücklich, sehr vielfältig dargestellt, trotz allem auch, dass man, die Panzerfahrt war cool, das Flugzeuggefecht war ein bisschen hektisch, aber auch da insgesamt sehr cool und abwechslungsreich. Also ich fand es eigentlich richtig interessant. Und ich werde es nicht direkt mit Monomorpho 2 einsteigen nachher, ich werde es was anderes noch spielen, aber ich finde es trotzdem. Es war ganz cool, es war interessant, ich hoffe euch hat es genauso gefallen. Ähm so aus den Erfahrungen aus dem alten COD raus. Okay, ich kann die Credits nicht skippen, oder? Ich riskiere es mal. Okay, es gab also nichts mit... Eine Coop-Kampagne gibt's okay. Mit letzter Kraft, ja okay. Ich habe es als Rookie durchgespielt, das ist okay. Hier habe ich noch auf Hard gespielt, also auf Medium. Und dann habe ich hier, durch Reben und Bunker, ist die erste Mission, die ich dann nicht mehr auf Medium konnte, sondern auf Easy war. Äh, Multiplayer ist halt Multiplayer. Kann ich das gegen Bots spielen? Siehst ist mal irgendwas von Zombie-Modus noch bei World at War? glaube ich hätte ich da jetzt die credits laufen lassen müssen ich gucke das mal noch nach weil ich will ja nicht das überspringen eigentlich äh, world at war zombie modus Kann sein, dass ich nicht die Originalfassung habe, ähm, wenn die dann nicht den Zombie-Modus freigibt. Schade. Da wäre wahrscheinlich da dazwischen gewesen dann. Naja. Äh, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir macht es immer noch Spaß. Wie gesagt, ich werde es nicht mit MW2 anfangen, auch wenn ich dann schon ein bisschen gespannt bin, wie es da weitergeht. Ab welchem Teil spielen wir dann auf der PS4? Ich glaube noch drei Teile. Danach gehen wir auf die PS4 über. Äh, wo war das? Call of Duty Wikipedia. Ähm, Black Ops, MW3, Black Ops 2, ich glaube ob Ghosts habe ich auf der PS4 dann. Ja, muss ich dann angucken. Also, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, hoffe euch hat es gefallen. Ähm, auch wenn es ein bisschen halt ein düsteres Setting ist und so ist es immer noch Call of Duty. Aber ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen und, ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr ein Abo da lassen. Ich bin ab und zu auf Twitch online, live. Ich bin gerade bei Trials Rising dran gewesen. Ich muss jetzt nur noch ein bisschen gucken, dass meine Kiste das rausrendern kann aktuell. Aber danach würde ich dann weitermachen mit anderen Spielen. Vielleicht auch mal Assassin's Creed oder so. Aber COD werde ich wahrscheinlich nicht streamen. Vielleicht den nächsten Teil mal. Ich guck mal. Aber ja. Ähm, danke euch fürs Zuschauen. Nochmal zum fünften Mal. Ja, Mein Name ist euch alles mit Zucker. Cheerio.